zurück zum titelbildschirm Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniral p Und ich bin mit Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Mario Kart. Mario Kart 64. Ein ja. kleines Überraschungsprojekt. Es ist nur so ein Kurzprojekt. Das wird nur drei Parts sein, aber trotzdem. Ja, machen wir das. Ne? Auf 150 Ja, machen wir das ne? Beste aus. Mario äh, Grand Prix auf 150. Wir werden. Ähm, Glaube ich drei Pass dafür verwenden. Ja, das ich nämlich auch Mario. Wir hatten, wir hatten halt ähm, halt beim Spielen von Mario Party, was war auch Let's play ja. Ja. Hat, hat ja hatte ich den Vorschlag gemacht so, ja, warum nicht Mario Kart 64 Ja. Und da gehen wir jetzt mal rein, ne? Ja. Bin wahrscheinlich voll schlecht. Du bist wahrscheinlich voll gut, aber mal schauen. Ja, mal schauen. ist kann man hier schon driften und so äh, ja das geht aber bringt nicht so viel okay. was zum das war ich ich weiß aber oh, driften ist ja furchtbar ja ich will nicht so, so hart ausschwenken hm. habe ich so gerne geliebt ey. aber ja, ich auch auch da da geht meinen mein äh, da gehe äh, das ist meine kindheit ist ja, mein anderer gewesen wohl in der wand verschwunden er ja, läuft genauso ab wie in anderen mario kart maß das einfach voll vorne nein holbar soweit bin ich gar nicht vorne ich sehe dich gar nicht mehr Weil ich unsichtbar bin dann, Was ist jetzt bin ich wieder da ist noch eine Runde, so, ab. Bleiben, bleiben im Namen des Gesetzes! Steh über dem Gesetz, geh weg! Nein! <lacht> Hast du nicht den Schild gesehen? Das habe ich! Ich wollte auch vorbeifahren! Oh, schön. Oh, ich bin am hat sogar geschafft erst als wenn ich was ich, ich nicht gedacht hm? ja wer hätte das gedacht das war runde 1 folgen noch drei weitere ja. kommen wir ja direkt aus mario party ich muss ein bisschen gewinnen mein ego <lacht> und so <lacht> für die Ehre, ne? Ja. Aber am Derrick? Boah. Alter. Na, ich sei es aber vorsichtig damit. Das könnte ins Auge gehen. Oh, ich Was soll? ist greifst eine nachgung abgeschossen wäre es irgendwie hm. du zurückdenken ja zurückdenken ja an was zurückdenken haben ja, wir mal gespielt schon lange <lacht> gespielt ey was das letzte Mal ich gespielt habe sind über zehn Jahre oder so viel länger sogar auch keine Ahnung weil Nintendo 64 noch relevant ja ungefähr da nein ich bin irgendwie überrascht dass ich die ganze Zeit auf dem ersten platz bin ich gedacht, ich werde hier übelst gegen die mann und dann seid ihr auf einmal alle. Oh, oh Gott. dem oh Gott, der Maulwurf. Okay. Got Nein. <lacht> oh. gegen meine Bombe gefahren. Boah, ich jetzt weiter werden können. Ich, ich, ich bin erster, ausgezeichnet. Ja. Also, das sieht schon wieder vertraut aus. Das kannst du das so nicht sagen? Ja, Alter, wenn ich mit dir Links spiele, ne? sehe ich dich nie. Sind wir mal ganz vorne. Oh, verdampft. Der Fett schon da rein. Zum weg habe ich versuchen. Nein, Ach, ich, ich wollte es versuchen. Nee, ich glaube, <lacht> auch doof. Die uns sind gar nicht so schlecht, ey. Nee, die sind hier voll gut. Ah. Boah, da war Ja. Habe ich ganz kurz gesehen im Augenwinkel. Das Mädchen dicken. Oh Gott. Das ist mir schon wieder passiert, ey. Bye! Boah! Boah! Boah! Boah! Boah! nicht Boah! Komplett, oder genau. Wie hier ist das Spiel hier schneller als die neuesten Teile? Ja. Yeah. Uh. Panzer sind ja überhaupt echt betrunken. Ey. Aus dem Weg Jawohl. Aber... Nein. <lacht> <lacht> ey. Die blöde Olle, die blöde Kuh, blöde Olle. <lacht> Der blöde Kuh. <lacht> okay, komm, letzte Strecke. Oh, hier muss man nur anhalten, ne? An den Stellen. Nee, hier, nee, hier nicht. Nicht nee, hier ist der Zug viel viel kürzer, wirst du gleich sehen. Schon. Super Nintendo. diese so, komm da, der hat hier gar keine Waggons dran, der Zug. Okay. Ist aber nur, nur hier im Multiplayer so. Der holt mich ein. Oh. Ah, Zug. Was das? Ja. Weg, Bowser. Na. Ah, oh. oh, ehrlich? <lacht> <lacht> ich habe hab meinen einigen, ich habe meine eigene Marke hier, Yoshi. Oh, sehr gut. So Bowser. Ich habe jemanden getroffen. Ja, das war Bowser. Geil start kuba nintendo vor mir geworfen ey. Wollte mich retten. ein Reptilien partner hier habe ich hier einer verpasst ey. Hm. Kann man nicht auch an die schiene äh, entlang fahren eigentlich ja aber ich weiß nicht genau wie die abkürzung da funktioniert aber das in zu großen umweg oh, oh mein gott warum fahre ich auf warum fahre ich auf das Yoshi. Oh Gott, ich sehe dich nicht. Wo bist du? In der letzten Runde. Und ja. oh, du bist mit der Banane reingefahren. <lacht> Gott, Hilfe! Gott, ich bin aus der Kontrolle. Wir sind außer Kontrolle. Ich war hier, Mann. Nein, ich bin, <lacht> noch. Ich bin noch aus dem Weg gefahren, Mann. Das das. Wirklich? Hm. Aha. Ausgezeichnet. Ja, das war der erste Cup. Genau so, wie ich mir vorgestellt habe. <lacht> Deswegen spielen die Leute nicht so gerne Mario Kart mit mir. Ich drei. frage mich, warum. Siegerehrung. Ja, gedauert. Wie lange war? Ging das jetzt zehn Minuten? Ja. Sag ich doch. Ich glaub, wir alle cups in einem part reinpacken. Haben wir zwar einen 40 minuten part ah. aber dann haben wir alle ja und dann ja, dann, im, dann im zweiten part machen wir dann halt den kompletten battle modus ja, mhm. ja. ausgezeichnet Kann ich mich alles noch dran erinnern der waage mhm. oh. mhm. Da kann man nichts freischalten in dem spiel ne? äh, doch man kann man kann noch einen zusätzlichen modus freischalten, aber dafür müsste man wirklich auf 50 100 und 150 äh, alles auf gold haben da könnte Gosh. man den Spiegelmodus freischalten ah. aber das ist nicht unser ziel nee. I got it. Okay. Alright. ja versuchen wir versuchen mal gleich noch mal ja jetzt der Blumencup, Park, Proper Snowland, Schoko Mountain und Mario Raceway. Oh Gott, die Strecke. Auf Spiegelmoos ist diese Strecke der komplette Cancer. Ja, <lacht> ja ich kam nicht an ihm vorbei. War es dir nicht möglich? Nee. voll Düsen. Auf <lacht> ein blauer Panzer ist das denn? <lacht> Ist ja an der Wand hängen geblieben? Ja. Bob! Und dem Blau panzer ist das denn, ey? Der ist betrunken gewesen. Aber echt, ey. Aber echt, das kann schon mal passieren bei Economy. Oh, was, Economy? Ich glaub, du hast ein vom vogel in der Gärten? Du bäbst mich gefälligst in der Business? Fuck, nein! Hab, wie soll man denn da oh. durchkommen? Ich war ab der Eselaffe statt mir im Weg. Au. Hey, an die autos kommt sie gar nicht vorbei. Autos sind gefährlich. Oh. Warum weil die viel größer sind als wir. Ja. gerade verschwunden und <lacht> in Luft aufgelöst. Oh nein! Okay. Alter! Nein! Also gut. Frustart, frustart. Nein! Also aus dem Weg. Kommt es zur Zeit aufzuholen? was aufholen! fast nee, nee, schon. Oh, ich kann meine Pilze nicht benutzen, wenn ich rein bin. Nein, das geht nicht. Weiter. Nein, sei ja immer noch eine Runde. Ich denke mal, es ist schon die letzte. Ich bin jetzt gerade in die, in die letzte Runde reingekommen. Was ist denn hier los? <lacht> <Schossenweg, Pause. lacht> die in der reine Banane. Nein, es gibt keine Items auch also kein Alter. Nein. Nein, ich habe schon wieder keins bekommen. Na, <lacht> ah, nein. Nein, Okay zweiter ausgezeichnet war viel weiter gewesen als du nur neun punkte ja, ja bitte, ich wir sollten wir sollten vermeiden nicht beide fünfter bis achter zu werden weil sonst müssen wir die strecke noch mal fahren What? ja es so, wenn du im ein spiel spielst, wenn du, da, wenn du da fünfter bis achter wirst, dann, was äh, ich nicht qualifiziert, dann muss die Stecke nochmal fahren. Nein. Wer hat das erfunden? Ähm, die Ma... Die ah. das Spiel gemacht haben. No. Ja, Nintendo. <lacht> hab gesehen, hab, was? Habe ich gesehen, was du? Das alte Balancing hier ist ja auch einfach ein Traum. Was weiter und das man einen verdammten Blitz bekommen ey. Ja, das ist aber hier normal. Ich mache jetzt Jagd auf Pilze. schon wieder ein Blätt. <lacht> ich sag nur, Item Balancing war war hier nicht da. Da hat wohl das Budget nicht gereicht. Oh, bin sechs das denn passieren? Oh, Gott, Wie Mario Party wieder alles. Geht. Ja, und so. Hey, du hast auch schon ne, dein brett gewonnen oh. ich bei ich weiter gewonnen glaube ich Zwei. ja also ich weiß dass ich drei gewonnen habe gar nicht erst aber ist ein erster tod oh, ist erster und er will auch erster bleiben er ist nämlich schon im ziel ach da, ey. Das ist echt nicht für mich, ey. Oh Mann. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh, das war ja Kacke. Ey. Yeah. Ich werde ja nicht sagen, ich glaube, es liegt nicht so gut für dich. Nee. Ich <lacht> glaube, du hast Ja, immer zwei uh. Oh, Schoko Mountain. Ich aus, dem Weg. Ich aus dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. mit <lacht> <Und so. lacht> <lacht> <lacht> durch, ey. <lacht> Wir sind alle besoffen. Oh, oh. Alle fahren wie die besoffenen ich die -runter. ist Oh Oh Oh fahrsimulator Oh Oh Oh ich bin zu so schnell in diesem spiel ey. mein gott er ist schon wieder dagegen gefahren ey. blöde rote panzer bin besoffen werden auch noch ich tue gegen jede wand crashen, ey. Nein, jetzt bin oder gefallen ich bin war weil ich was? runtergefallen bin und dann noch, auch, auch noch in diese komische spalte gefallen bin und ihr habt kein item so jetzt bin ich auch ewig in der letzten runde was auch aus dem weg nein bauer ruf wird was mir ein item weggenommen nein du sagst Banane direkt Nein. von mir. God. Oh, mein Gott, ja, du hast dich qualifiziert. Ich hätte mich nämlich nicht qualifiziert. Oh, mein Gott, ich bin sechster. <lacht> hm. Das läuft nicht gut. Mit oh ja, nee. nur erst ab der. Na mit Bowser. Ja, mit Bowser. So, Heimvorteil. Mario Star. Da. da steht Mario Star. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Das ist so das sch schnell. Ich, wir sind so schnell. Houston, wir haben ein Problem! Das ist der Febertraum, ey! Oh Gott! Von zur gleichen Zeit erledigt! <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, nein! <lacht> ich hole mir das nicht an, was auch immer du da vorhattest! einholen oh Gott. Ja, ist mit nicht geschwindigkeit halt er durch ja da das hier ist sonic wollte ich gerade sagen er ist ein bisschen zu schnell schon fast ey. nein nein, oh, oh. nein. <lacht> nein, nein, nein! Nein! Das gibt es nicht. Morgen, sechs da. Wir müssen die Stecke nochmal fahren. Wir sind so schlecht. Hey, weil die anderen können nicht gewinnen oder was? Ey, nee. Boah. Oh Gott! Wenn oh. oh. so nah. ich so nach und Oh Gott, die sind überall. Oh Gott! Treffen bringt's überhaupt nicht, gar nicht. Gibt's auch. Ah, Nein. Ey, alle hatten so eine Banane hinter sich, ey. Braut, alle nehmen sie mir die Sachen weg. Oh, kommt mir nicht zu da, ich bin bewaffnet und gefährlich. Panzer kann man nicht nach hinten schießen, ne? Nein, also okay. dreier Panzer nicht und auch keine roten Panzer. Doch oh, in den Grünen reingefahren. Den Grün meine ich nicht Luigi. Na, direkt über. Nein, mitten in den Baum. Nein, mitnehmen die Pflanze. Jetzt gleich mit in den Baum Nein, nein, nein, nein, nein. Hey, ich habe ja gar keine Kontrolle, über, wo ich hinfahre manchmal. Ich habe auch manchmal keine Kontrolle. bei diesem Spiel echt bremsen. Einige Mal. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich wirklich bremsen muss. und oh nein, jetzt habe ich kein Item bekommen. Oh nein! <lacht> <lacht> <lacht> oh, nein! Oh, oh. Oh, oh. Ja! Ja! Boah, so knapp. und <lacht> oh. 12 Millisekunden. Boah. Hm. Ausgezeichnet. Hätte ich aber auch gewonnen, wenn ich Erster geworden wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht auf die Punkte geachtet. 1921 16. Ja, ich glaube schon. ob glaub, du hättest gewinnen können. Mhm. Schon also wieder das gleiche Bild, ey. Ja, das gleiche Bild. <lacht> Mit Vario. <lacht> Mit Vario. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich hab noch nie so viel panikattacke kommen wie bei diesem spiel ey. allein da, ja. dafür allein dafür sollte soll ich schon mein best of geben mm -hmm. <lacht> ihr voll karachomäßig so <lacht> ich glaube nicht dass ich best of ein part hier lohnen würde muss um ich da ah, das ja. video anschauen ja schau schaue ich das video an das ist best of pur ich weiß nicht ob ich damals ich das kind gespielt habe irgendwie auf 150 schon gespielt habe also ich habe alles ich habe auch wirklich alles gespielt auch extra ich habe wirklich alles auf ähm, auf gold gebracht okay, okay